Obama Boss Battle! Obama Boss Battle! Obama Boss Battle! Los geht's! Ich habe keine Ahnung, was jetzt abgeht, aber mir wurde das Spiel von Crafter empfohlen, also muss ich spielen. Buffed Obama. Improved Attacks. Oh Gott. Das klingt schlimm. Okay, ich habe ein Schwert. Oh, ich habe eine Schusswaffe. Ach so, Intermission. Ich muss 25 Sekunden warten. Oh Gott, okay. Ich muss mich drauf vorbereiten. Ich habe 32 Schuss. Die darf ich nicht einfach so verschwenden. Noch 13 Sekunden, dann wird er beschworen. Mein Erzfeind. Jahrelang habe ich auf diesen Tag gewartet. Nun kann ich es dir endlich heimzahlen. Obama, spawning. Oh nein. Oh Gott, guck mich nicht so an. Obama, nein. Oh Gott, was? Ich versuche jetzt ein bisschen näher zu kommen und dir mal eine mitzugeben. Habe ich ihm Schaden gemacht? Ja, ich habe ihm Schaden gemacht. Man merkt so nicht. Bam, bam, bam. Das ist keine Chance. Oh Gott, diese Hände. Aha. Oh, da kommen Hände raus. Obama ist ein Mann der vielen Hände. Bomben. Er hat Bomben auf mich geworfen, so wie auf den Irak. Ah! Das war's wohl mit mir. Ach, ich kann weitermachen. Okay, dann kriegst du jetzt auf die Schnauze, Obama. Reloading. Hör auf, Bomben auf mich zu werfen. Reloading. Lass das. <lacht> Obama bombardiert mich die ganze Zeit. Man bombardiert keine Unschuldigen. Okay, ich bin nicht ganz so unschuldig. Ich meine, ich schieße auch auf Obama. Wer hat zuerst angegriffen? Das Huhn oder das Ei? Digger. Okay. okay. Oh Gott, oh Gott. Ah, ich bin fast tot. Nein, werf kein Panzer auf mich. Oh Gott. Okay. Der Panzer lässt mich in Ruhe. Das ist auch der Panzer mit den Roblox mit dem früher rumgelaufen ist. Das gefällt mir voll. Dude, okay. Ich muss den Panzer ignorieren. Ich glaube, der ist unzerstörbar für mich. Und Obama ist irgendwie auch unbesiegbar. Ich muss einfach in Bewegung bleiben. Ich muss in Bewegung bleiben. Nein! Digga, Obama! Nein! Oh Gott! <lacht> Obama, warum tust du mir das an? Ich dachte, wir wären Freunde. Nein, lass das! Er hat schon wieder einen Panzer rausgeholt. Und jetzt wirft er schon wieder Bomben auf mich. Und er stampft. Oh mein Gott, was hat er alles für Attacken drauf? Ich habe jetzt irgendwie Bock, auch so einen Boss-Battles-Kampf zu machen hier. Oh nein, wen rufst du? Rufst du gerade? Mr. Service? Mr. Service? Ähm. Ah! ah! Was ist denn jetzt passiert? Oh, er hat einen Airstrike abgeworfen. Alles klar. Alles klar, Obama. Nein, lass das. Lass das. Lass das. Wir waren früher Freunde. Okay, okay, okay. Obama, Boss Battle. Zum Glück schießt er nicht auf mich zurück. Das ist der einzige Vorteil, den ich ihm gegenüber habe. Er versucht gar nicht präzise auf mich zu schießen. Sonst wäre ich dran. Okay. Oh, jetzt muss ich hier raus. Ich muss. Hier. Oh Gott. Okay, ich hab's überlebt. Boah, da gab es echt wenig Raum, in dem ich hätte überleben können. Oh, er wirft schon wieder Bomben auf mich. Er wirft schon wieder Bomben auf mich. <lacht> er lässt schon wieder Hände aus dem Bogen ragen. Oh, please, please, Obama. Oh, kann ich die Bomben auf ihn selber werfen? Wenn ich nah an ihn rangehe, wirft er die dann auf sich selbst? Macht er sich dann selber Schaden? <lacht> oh Gott! Ah! Was? Obama hat mich weggestampft. Oh mein Gott, diese ganze Welt sie ist wie eine Lüge. Und der Panzer hat mich fast überrollt. Okay, Obama. Das wird jetzt langsam was Persönliches. Komm, ich geb dir, ich geb dir, ich geb dir, ich geb dir, ich geb dir. Es macht so wenig Schaden. Man hat keine Chance gegen Obama <lacht> im Nahkampf. Im Nahkampf habt ihr keine Chance gegen ihn. Okay, der Panzer ist kaputt. Und Bomben droppen runter. Zum Glück hatte ich Spawnschutz. Okay, ich knallere dich wieder ab. Und die Bomben haben mich geholt. Ah, okay, ich muss weiter mit meiner Kreislaufen-Taktik fahren. Ich glaube, das ist das Beste, was man tun kann. Die ganze Zeit. Oh Gott, was ist das jetzt schon wieder? Neues Angriffspattern. Okay. Obama, Obama, du bist gerade in der... Oh Gott. Oh, oh, oh. <lacht> Warum gibt es immer mehr Pattern? Er hat ein Schild. Warte, ich muss sein Schild zerstören. Hör auf, auf mich zu schießen. Er schießt auch noch auf mich. Oh Gott. Okay, ich muss Multitasking machen. Ich muss ausweichen. Ich muss laufen. Und ich muss auf ihn schießen, damit sein Schild wegkommt. Oh Gott. Das ist voll geil. Weißt ich war mit dem Spiel eben schon zufrieden, aber jetzt gibt es auch noch solche Zwischenphasen. Okay, wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Ja, ich habe sein Shield getaggt. Er kommt wieder raus. Sein Schild hält aber noch. Was ist das? Was ist das? Oh Gott, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Oh, ich habe Angst vor der Hand. Was macht die gleich mit mir? Okay, bitte, Obama. Wir können doch darüber reden. Muss ich auf die Hand schießen? Ich schieße mal. Ich schieße auf die. Oh Gott, nein! Ich wurde in die Ecke gedrängt. Was soll ich tun? Okay, okay, Obama. Okay. Ah, nein! Nein, nein! Ja, ich schieße auf seine blöde Hand. Gott, das wird einfach viel zu viel. Aber Obama ist fast tot. Wir haben ihn fast. Oh Gott, nein. Oh Gott, sei Dank tötet mich der Panzer nicht direkt. Ähm, ja, aber alles, was mich gerade so erwischt hat, hat mich getötet. Oh Gott, ich spawne und fliege hier auch. Oh, das wäre voll gut. Das ist voll gut. Ja, nein. Oh Mist. Das ist eine Taktik. Wenn ich sterbe, muss ich versuchen, irgendwie hochgeschleudert zu werden. Das ist der Spo Oh Gott, nein. Nein. Oh, da kann man doch gar nichts machen, wenn all diese Attacken gleichzeitig kommen. Okay. Warte, hau mich hoch, hau mich hoch. Ja, und jetzt muss ich da auf der Mauer landen. Mist. Und ich bin tot. Ich muss das versuchen. Ich muss versuchen, hochgeschleudert zu werden und auf der Mauer zu landen, weil ich glaube, da bin ich sicher. Oh nein, der Panzer ist weg. Dann habe ich keine Chance. Der Panzer ist wieder da. Okay, wenn ich gleich getötet werde. Oh Gott, ich schaffe mich mhm. mal, das zu überleben. Oh Gott, der Panzer. Ah. Das Gute ist, der Panzer macht keinen Schaden. Das schleudert er nur weg. Das heißt, jetzt muss er mich erwischen. Er muss mich unbedingt erwischen. Und? Ah, schade. Ja! Oh, Mist. Ach! Ich glaube, ich bin gerade viel zu oft gestorben, nur weil ich das ausprobieren will. Aber das wäre so episch. Stell dir vor, du landest da oben auf der Mauer drauf. Aua, oh, ich bin schon wieder tot. Wenn man, ich will da oben auf die Mauer rauf. Ich meine, ich habe ja scheinbar unendlich viele Leben. Oh ja, ja, ja, ja, ja. Ah oh, Mist. Und ich werde instant getötet. Was soll man tun? Was soll man tun, Bruder? Okay, Bro. Okay. Alles klar. Das merke ich mir. Das merke ich mir. Obama. Hör auf mit dem Raketenwerfer auf mich zu gucken. Obama macht schon wieder Auge. <lacht> ich werde zu niedergemäht. Obama, hör auf Augen zu machen. Oh Gott. Wie habe ich das überlebt? Ja, Mercedes. Rette mich. Beschütze mich. Wir müssen Obama besiegen. Wir müssen Obama... Ah! Mercedes hat auch schon zwei Tode. <lacht> er kommt einfach so in der letzten Phase rein. Wo Obama komplett insane geht. Stell dir vor, du joinst, äh, du joinst roblox in roblox und siehst dann das hier. <lacht> Obama! Obama liegt auf dem Boden! Oh Gott, Obama. Obama, es tut mir leid. I'm sorry, Michelle. Bro, this is how... Oh Gott, Obama geht's nicht gut. It's over. Aha, Obama. Obama, das hätte so nicht enden müssen. Das hätte so nicht enden müssen, Obama. <lacht> ja, wo du recht hast. Ich dachte, wir waren Freunde. Aber was ist aus dir geworden? Oh. Obama ist explodiert. Lol. Obama, er kehrt zurück. Er kehrt dorthin zurück, wo er herkam. In eine bessere Welt. Oh, oder ist das... Es geht wieder von vorne los. Oh nein. Obama, es geht wieder von vorne los. Er wirft wieder Bomben auf mich. Obama, ich dachte du hättest dich gebessert. Ich dachte. Ich dachte du wolltest dich ändern. Oh Gott. Wie viel? Aha, gestorben. <lacht> Warum wurden meine Tode nicht resettet? Aber mein Damage wurde resettet. Was soll das denn? Guck mal, wie viel Damage ich mache. Ich Obama zuckt gerade noch schnell den Raketenwerfer aus seiner Hosentasche. Und ballert Vibes ab, Digga. Oh, er hat's überlebt. Lol. Obama, die werden wir zeigen. Jetzt sind wir zu dritt. Du hast das selbst zu verantworten. Wirklich, Obama. Du bist selber schuld daran, dass wir das jetzt mit ihm machen müssen. Jetzt, wo ich nicht mehr das einzige Ziel von Obama bin, ist es irgendwie auch ein bisschen einfacher geworden. Weil Obama jetzt nicht nur noch auf mich zielt, sondern ab und zu auch auf andere. Aber dafür muss ich auch andere Bewegungspattern machen, falls ich gerade mal in den Schuss von ihm reinlaufen sollte. Das kam viel zu schnell. Das war gemein. Okay, wie schnell können wir Obama speedrun? Das interessiert mich jetzt wirklich, wie schnell wir Obama... Wie der, wie der immer Sachen aus seiner Tasche zückt. Und wie, wie meine Homies ja bald schon tot sind. Weil du durchgehend auf ihn ballern Easy Nein Nein Aua, aua Oh Gott Ah, was war das denn? Aber es hat mich gerettet Oh, lol <lacht> So viel zum Thema gerettet uh, Please Please Please Danke Nein, nicht wieder oh, Obama, warum tust du mir das an? Wieso tust du mir das an? Oh, ah! Ich brauche Abstand Ich brauche ein bisschen Abstand zu dir, Obama Oh, oh Schnell, jetzt kommt wieder die Phase. Oh Gott, ich muss dann in die Richtung laufen. Ich erinnere, ich kann das gut. Ich haue jetzt schon sein Schild kaputt. Und wie die da stehen bleiben. Und wie dieses Geschütz da oben ist und einfach auf uns ballert. Oh Gott, mir wurde gerade so hart gegeben. Einfach nur, weil es jetzt ein bisschen laggt. Oh Gott, es ist nicht gut, wenn andere Spieler dabei sind. Dann laggt das viel mehr. Dann kann man nicht mehr so gut ausweichen. Seht ihr? Das Ding bewegt sich manchmal nicht. <lacht> Der eine hatte schon keine Lust mehr. Oh, ich bin einfach reingesprungen. Bin ich dumm? Ich bin gerade wie so ein Idiot einfach reingesprungen. Okay, easy. Jetzt kommt wieder diese Hand. Die letzte Phase ist wirklich schlimm. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass er so schnell losballert. Aber ja, stimmt, die letzte Phase schwierig. Nein, das. Oh, wie habe ich das überlebt? Oh mein Gott. Ich habe das irgendwie überlebt. Okay. Nein, das. Oh, oh. Wenn ich das jetzt überlebe. Lol. Oh, aber das habe ich nicht mehr überlebt. Okay. Ich dachte gerade, hä? Wie krass war ich denn? Ja, aber Mercedes ist auch voll gut dabei. Hat auch fast so viel Damage wie ich. So. Dank ihm geht es halt doppelt so schnell. Ich würde halt wirklich gerne hier hochgeschleudert werden, aber ich glaube, ich schaffe das nicht. Ich brauche mehr Walks. Wer wirft einen zweiten Panzer ins Gay? Er hat einfach einen zweiten Panzer ins Gay. Oh. Please, Obama. Lass Gnade, Wald. Du weißt schon, Gnade. Kennst du? Ah! Das ging viel zu schnell! Okay, okay, okay, okay, okay. Wir kriegen das hin. Ich bin auf direkten Weg rausgerannt, wenn das jetzt. Okay, gut. Nein, Mercedes, blockiere mich nicht. Oh Gott. Oh Gott, Mercedes wollte mich gerade blockieren Während ich, oh, dabei war Aus, nein, der Gefahrenzone Zu entwischen, oh Gott, keine Chance Bin jetzt schon irgendwie neun oder zehnmal gestorben In diesem Bosskampf, oder? 28 Mal Wenn man dem da oben glauben darf, alles klar Der hat mich weggebrutzelt Oh, yeah. Okay, okay. Ah! Zum Glück hatte ich Spawn Schutz. Obama, du bist jetzt sowas von dran. Du bist jetzt sowas von dran. Oder ich bin dran. Oder ich bin dran. Oh, Gott. Bruder. Ah, gut. Kümmere dich um Mad City und nicht um mich. Okay, ich glaube, du hast dich um Mad City gekümmert. Ja, okay. Oh, Gott. Ich muss in die Richtung laufen, sonst ist es gleich vorbei. Aua, aua. Mm. Ah, ich liebe Bosskämpfe mit solchen Angriffspatterns. Das ist so erfrischend, dass ich sowas mal wieder spielen darf. Ich, ich hatte Bock, so ein Spiel... Nicht unbedingt mit Obama, sondern einfach mit so einem, einfach einem Boss mal selbst zu schreiben. Aber ich habe halt leider nicht die Zeit, solche Sachen zu machen in meiner Freizeit. Weil ich nutze meine gesamte Freizeit für die Videos. Aber ich hätte so Bock, so ein Spiel mal zu entwickeln. Aber ich glaube, wir haben Obama gleich, wir haben Obama gleich. Nur noch 3%, dann kippt er um. Wir wissen ja, bei, 8, bei 5% kippt er um. Ah, ah, bitte lass mich, bitte lass mich, Obama. Obama, ja, wir haben ihn. Okay, lass ihn in Ruhe. Lass Obama in Ruhe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Obama. Pff, bruh. Obama schreibt einfach nur bruh. Das ist ein gutes Symbolbild. It's over. Oh, komm, ich mach dich jetzt so fertig. Ich mach dich jetzt so fertig. Bam. Ich habe gewonnen. Ich habe mehr Damage gedealt. Und ich würde sagen, das reicht doch erstmal mit dem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao.